We'll Wir haben das heute präsentierte Getränk Freeze Tea mit den Jugendlichen von Space Lab und Nordrand entwickelt, weil wir bei der Ist-Analyse beobachtet haben, dass die beteiligten Jugendlichen sehr viel Soft- und Energy-Drinks konsumieren. Dieses Trinkverhalten kann nachteilige gesundheitliche Auswirkungen haben. Das Besondere an diesem Getränk ist, dass es Gesundheitsinformationen rund um ein gesundes Trinkverhalten auf dem Etikett mittels Infographics an die Zielgruppe transportiert. Sowohl Getränk als auch die Infografik wurden von Jugendlichen für andere Jugendliche entwickelt, was eine weitere Stärke des Getränks darstellt. Wir möchten mit diesem Produkt, das aus der Lebenswelt der Zielgruppe der Jugendlichen stammt, Gesundheitsinformationen für österreichische Jugendliche leicht zugänglich machen und sie dabei unterstützen, Gesundheitsinformationen zu finden, zu verstehen, beurteilen zu können und sie dann noch umzusetzen.